Und herzlich willkommen zu meinem Kanal. Ich wollte heute einfach mal diese wunderschöne Kulisse nutzen, um euch ganz tolle Neuigkeiten heute mitzuteilen. Und zwar weiß ich jetzt gerade gar nicht, wo ich einfach. Also, zu Punkt 1 möchte ich erstmal eigentlich mit euch mein zehnjähriges äh, feiern. Wir haben zehn Jahre YouTube, also in den nächsten zwei Tagen eigentlich, aber ich denke, das kann man jetzt schon feiern und ich bin mega glücklich, dass ich das heftig seit zehn Jahren mache und schön, dass einige seit Jahren äh, treu dabei sind und mir von Anfang an folgen und immer noch herzlich äh, dabei sind und gerne kommentieren und gucken und alles drum und dran und ich bin wirklich sehr, sehr glücklich. Und, äh, einige unter euch, oh, ich fühle mich gerade wie eine Nachrichtensprecherin, einige unter euch spekulieren und sagen, ähm, da ist doch was im Busch, du bist doch bestimmt schwanger ich weiß jetzt gerade gar nicht, aber ja, ich bin schwanger. Ich weiß gar nicht, wie ich mich weiter freuen soll. Ich habe das jetzt versucht, so lange geheim zu halten. Und es ist so sau schwierig gewesen. Ich musste das ja leider geheim halten, weil ähm, ja, die Frist einfach noch nicht um ist, wo man so denkt, okay, jetzt kann ich es einigen mitteilen. Weil wenn es zu früh ist, dann ist es zu früh. Ja, ich bin schwanger, mittlerweile im vierten Monat. Wir sind familiär, wir sind familiär überglücklich und ja, Hamza bekommt ein... Geschwisterchen, ich wir wissen noch nicht, was es wird, aber auf jeden Fall haben wir hier ein Babybomb und oder ein Fettbomb <lacht> kann ich jetzt noch gar nicht sagen, aber auf jeden Fall ist da was im Busch und wir freuen uns wirklich sehr. Ich hoffe, ihr freut euch mit uns zusammen. Falls ihr mir auf Instagram nicht folgt, dort lade ich jetzt natürlich demnächst ein Baby hoch, also da ist schon auf jeden Fall was da und ich freue mich auf jeden Fall. Wenn ihr mich dann weiter verfolgt und wir eine riesen Family zusammen werden und herzlichen Dank für eure Unterstützung. Ich hoffe, ihr freut euch mit uns und ja, dann würde ich sagen, erstmal müsst ihr jetzt wahrscheinlich diese tolle Neuigkeit verdauen und dann sehen wir uns. Ich freue mich auch bei euch, dann würde ich sagen bis Mittwoch. Tschüss. Geil ja. Ja. Ja, Bir şey tehlikesi geçirdim. Düşme tehlikesi. Ya o yüzden öyle. Allah kısma ederse ikinci bebeğimiz de geliyor. Biz bunu uzun zamandır biliyorduk zaten ama sizlerle daha yeni paylaşıyoruz. Hepinize e, saygıyla selamlarımızı gönderiyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz her şey için. Teşekkürler. Çok sağ i̇yi akşamlar herkese. İyi akşamlar değil. İyi günler. İyi günler herkese. Çok pardon. Bir dahaki sefere görüşürüz. Bay bay. <gülüyor> Hadi görüşürüz.